Ich bin Vanessa. Und ich bin Tanuk. Und wir beide machen eine Ausbildung als Floristin bei Blumen3000. Und wir nehmen euch mit in unseren blumigen Floristenalltag. Ich habe Floristin gewählt als Beruf weil ich sehr gerne Blumen habe, gerne kreativ bin und gerne anderen Freude mache. Unsere Tätigkeiten als Floristin sind, wenn die Lieferung ankommt, dürfen wir gerade unsere Blumen rüsten und dürfen sie gerade verarbeiten als Sträuß, Gesteck. Dazu gehört natürlich auch noch, die Kunden bedienen währenddessen. Manchmal arbeiten wir mal mit Trockenblumen. und unsere Werkstücke ausstellen dürfen auch noch. Was wir mitbringen sollten für Floristen, ist sicher Kreativität, Ausdauer, Freude am Kundenkontakt und man sollte ein mit Natur verbunden sein. Am liebsten mache ich als Floristin die Bestellungen aufnehmen und ausführen, wie man so richtig auf den Kunden eingehen, kann, kann selber neue Ideen bringen und den Vorstellungen vom Kunden auch umsetzen. Die schönsten Momente sind für mich, wenn die Kunden zum Beispiel ihr Werkstück abholen können abholen und du dann gerade auch wie Freude gerade siehst bei ihnen, also du kannst wie am Werkstück die Freude, die du selber hast, du wie am Kunden weitergeben. Haben wir dein Interesse geweckt? Und bist du auch so gerne kreativ wie mir? Dann bewirb dich doch bei uns und komm rein schnuppern.